Es gibt nicht vieles auf der Welt, was wirklich ewig bleibt, Legenden sind gegangen. Wir haben mit dd geweint, haben mit Kohle, haben mit Weide, haben mit Kehl geweint. Doch die Liebe zu Borussia bleibt auf Lebenszeit und auch weit danach bis über den Tod hinaus. Es ist fuck in Schwarz-Gelb sind wir am schönsten aus. Nicht in Rot und schon gar nicht erst in Königsblau. In diesem Farm schmeißen wir selbst unsere Söhne raus. Wir hatten Glück, wir haben viele Spieler live gesehen, die in unserer Hall of Fame ewig nun als stehen.